Ja, wir befinden uns heute hier auf der Baustelle der Holding Graz am Grazer Hauptplatz, wo tagtäglich bis zu 1400 Straßenbahnen auf- und abfahren. Das war der Grund, warum wir uns entschlossen haben, auch nach zehn Jahren die Gleise zu sanieren. Das war dringend notwendig, wenn es um den Komfort und auch um die Sicherheit unserer Passagierinnen und Passagiere geht. Ich möchte mich heute auch bei allen unseren Mitarbeitern bedanken, die in den vergangenen Wochen bei teilweise extremen Wetterbedingungen diesen großartigen Job hier geleistet haben. Und wir nehmen euch jetzt mit auf die Baustelle am Grazer Hauptplatz. Unser gesamtes Team, aber auch die Baufirma vollbringen hier bei dieser Operation im Herzen unserer Stadt täglich Höchstleistungen, um diesen sehr straffen Zeitplan einhalten zu können. Gefühlt schaut ganz Graz auf uns und dass diese Baustelle möglichst rasch fertig wird. Daher können auch Rekordtemperaturen und Wetterkapriolen uns nur bedingt beeinflussen. Wir arbeiten mit Vollgas daran, dass unsere Fahrgeister ab 5. August die Grazlinien wieder wie gewohnt über den Hauptplatz benutzen können.